So, es ist jetzt ähm, drei Minuten nach drei. Das Webinar hat sich ähm, weiter gefüllt. Ähm, an dieser Stelle also noch einmal herzlich willkommen und ähm, zu diesem ersten Webinar mit Endnotes in deutscher Sprache. Es gab ja schon vorher immer mal wieder äh, Webinare auf, äh, auf Deutsch, aber jetzt mit Endnotes auf Deutsch. Ähm, ich freue mich sehr, ähm, dass Sie äh, hier sind und äh, dass Sie mit daran teilnehmen, Enroads kennenzulernen auf äh, diese interaktive Weise. Ähm, herzlich willkommen also zu diesem Enroads Klima Workshop. Ähm, wir nehmen die GoToWebinar Software hier für die Plattform. Ähm, Sie haben ja schon so ein bisschen was ausgetestet und schon ein bisschen was in den, äh, in, hineingeschrieben. Äh, Sie haben hier oben äh, auf der linken Seite können Sie das äh, Control Panel einklappen. Hier können Sie, ähm, weil Sie sind gerade alle äh, stumm geschaltet, äh, weil wir doch relativ viele sind, äh, dann eventuell die Sprachstörung aufheben. Und hier unten geht es rein in die äh, sogenannte Questions Box. Und ähm, da, wenn Sie später während des äh, Webinars Fragen haben, dann ist das der richtige Ort, um diese Fragen zu, ähm, um diese, um diese Fragen zu stellen. Um, Enroads, Sie haben den Newsletter bekommen, Sie wurden vielleicht auch über die sozialen Netzwerke darauf aufmerksam, ist entwickelt von Climate Interactive gemeinsam mit der MIT Slow and Sustainability Initiative. Und um, es gibt jetzt ein Projekt, das von der Nachhaltigkeitsinitiative, äh Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg aufgesetzt wurde, die Materialien für Enroads zu übersetzen ins Deutsche. Da freue ich mich sehr drüber, wir meine Kolleginnen und Kollegen und ich an der ESB Business School der Hochschule Reutling, koordinieren dieses Projekt und die professionelle Übersetzungsarbeit wird von der Sprachwerkstatt Berlin getätigt, die wir dafür gewinnen konnten, das zu machen. Bevor wir jetzt offiziell starten, um, aber äh, gibt es auch noch ein paar Begrüßungsworte zu diesem ersten Workshop auf Deutsch. Uh, und zwar ist äh, Drew Jones hier von Climate Interactive und auch Herr Wehle von der ähm, Nachhaltigkeitsstrategie äh, des Landes Baden-Württemberg vom Umweltministerium. Bitte sehr. All right, Drew. thank you. Thank you. Uh, happy to see you all. Uh, my name is Andrew Jones. I am the co-founder, co-director of Climate Interactive. And we're the think tank that grew out of MIT that along with partners such as Professor Kottmeier and many others developed the en simulator. And first I just want to acknowledge, Professor Kottmeyer, your bold leadership. You have been the most effective ambassador of getting these tools, these cutting edge simulator tools into the use in educational systems, in government systems, and of course, particularly along with this great partnership with you, Mr. Vila, it's, it's remarkable. You are the first government body, you were the first government body to really pick up these tools and use them so effectively in education. I remember the day when Florian showed me what you had translated this really great guide to sea roads and our world climate game. It was a breakthrough for us here, one that we thought was many years off, but you made it happen. And now translating En-ROADS into German, we're just, thrilled to see this progress so thank you to you and your ministry and to all the people who can use the simulator in business in policy in education in civil society we see so many applications out there but not if there isn't partnerships like the ones that you've created together so we're just thrilled about it and of course we've been seeing these successes here our lead climate envoy for the biden harris administration is john kerry We had an hour and a half with him playing with this simulator to think about what the world needs to do to get track on track when it comes to carbon removal and coal, oil, gas, renewables, trees, all of that. I just want to note though, to some degree, this is about climate policy and education and simulators, but the bigger thing that's really happening here is the possibility, a step towards the possibility that people from different countries around the world. We just now translated the model into Chinese. Germany, United States, China, some of these leaders can come together to create a shared vision of where we could address this global crisis. We need to do it together. And this work that you're doing with En-ROADS is one step towards saying we can create a shared vision, a shared plan of 7.8 billion people on earth towards a common goal. So, thank you and please do all you can to put these great ideas into action in the world. Thank you very much, Drew, for your kind words and uh, your time to, uh, that, that you took today. Yeah. Thank you very much. Um, okay. would you like to say a few words? Yeah, vielen Dank uh, dafür, dass Sie mir das Wort erteilen. Vielen Dank dafür, dass ich Teil dieser Bewegung sein kann mit unserer Initiative Nachhaltigkeitsstrategie in Baden-Württemberg. Wir haben hier natürlich auch, wie alle Länder hier in Deutschland, unsere Klimaziele gesetzt. Und vor kurzem hat noch unser Minister darüber gesprochen, dass wir nun das Ziel 2020 erreicht haben. Er war allerdings auch so ehrlich zuzugeben, dass wir es vor allem auch deswegen geschafft haben, weil die Pandemie doch etliche co 2 Emittenten heruntergebremst hat. Das heißt, wir haben noch eine große Aufgabe vor uns und wir haben auch frühzeitig erkannt, dass es einfach nicht nur genügt, Regelungen zu machen, sondern auch Personen, Leute mitzunehmen auf diesem Weg zur Reduktion der CO2-Emissionen. Wir waren deswegen auch sehr interessiert daran, dass die Möglichkeit bestand, dieses En-Roads auf Deutsch zu bekommen, um es einzusetzen. Ursprünglich dachten wir, das ist eine tolle Sache immer in Schulen, in Hochschulen. Und dafür sind wir dann auch sehr vertieft eingestiegen. Zwischenzeitlich wächst bei uns allerdings auch die Erkenntnis, dass ein solches Projekt mit einer Simulation die Ergebnisse unmittelbar erkennen lässt. Auch wunderbar einsetzbar ist, etwa in unserem Klimabündnis, das wir mit Unternehmen im letzten Herbst geschlossen haben. Unternehmen haben sich verpflichtet, CO2-neutral zu werden und sich auf diesen Weg zu begeben, ihren CO2-Ausstoß zu bilanzieren, Maßnahmen zu ergreifen. Und dafür ist es, und diese Fragen kommen zu natürlich, an bei uns, wichtig zu erfahren, welche Hebel habe ich eigentlich, welche sind wirksam, welche sind weniger wirksam. Davon und vom Einsatz eben auch dieses Simulationsprojektes versprechen wir uns deswegen durchaus Wirkung, Erkenntnis in dem Sinn, dass die Personen, die es anwenden, selbst davon sich überzeugen können, dass es wirkt und dass jeder Einzelne auch Wirkung erzielen kann und etwas tun kann. Und nun will ich Sie dem Workshop überlassen. Vielen Dank nochmal für die Gelegenheit. Wieder schauen. Uh, Florian, you're on mute right now, so we can't, can't hear. Yeah, thanks. Vielen Dank, Herr Wehle, für die, ähm, für Ihre Worte. Und ich freue mich sehr, dass wir da auf einem äh, gemeinsamen Zug unterwegs sind und äh, dass, äh, dass wir alle diese Idee haben, dass diese Simulationsmodelle, diese interaktiven Simulationsmodelle eben sehr gut funktionieren. Und deswegen wollen wir jetzt auch starten. Also genug geredet. Äh, hier geht es um ein interaktives Klimasimulationsmodell. Und äh, deswegen wollen wir ähm, damit starten. Also worum geht's? es? gibt eine kurze Einführung und dann äh, werden wir auch schon, schon gleich spielen. Hier sehen Sie es schon in, in Aktion. Ähm, bei einem großen Workshop sozusagen das, was wir jetzt virtuell machen ähm, in, im, Fer im Fernost, äh, wo die Leute sich noch treffen konnten. Ähm, bei dem sich Leute noch treffen konnte damals. Also kurze Hinführung, darum geht es gleich, äh, den werden wir gleich benutzen. Ähm, hier äh, die Motivation Enroads zu entwickeln ist äh, gewesen die, äh, die Einsicht, dass äh, die Klimawissenschaftler so lange schon predigen, wir müssen etwas tun, wir müssen etwas tun. Und es werden Folien gezeigt und nochmal Folien gezeigt und eigentlich denke ich oh nein, nicht schon wieder eine Klimavorlesung. Und äh, es wird doch irgendwie so wenig relativ gesehen zu dem, was getan werden muss, eigentlich umgesetzt. Und die Erkenntnis, warum das so ist, liegt eigentlich darin, Es äh, gibt sehr viele Publikationen darin in der äh, Risiko, zur Risikokommunikation, wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass das Zeigen von wissenschaftlichen Erkenntnissen nichts bringt, wie mein Mentor John Sturman und Senior Advisor von Climate Interactive immer wieder betont. Research shows that showing people research doesn't work. Das ist die Motivation gewesen, Enrocks zu entwickeln und ähm, der äh, Architekt äh, Buckminster Fuller hat das ganz ähnlich ausgedrückt. Wenn Sie Menschen eine neue Denkweise vermitteln wollen, versuchen Sie es gar nicht. Geben Sie ihnen stattdessen ein Werkzeug in die Hand, dessen Benutzung zu neuen Denkweisen führt. Und das ist die Idee, die hinter Enroads steht. Uh, Climate Interactive und um, die MIT Sloan Sustainability Initiative haben Enroads entwickelt unter Verwendung der besten verfügbaren wissenschaftlichen Erkenntnisse und Daten. Das heißt, es wird mit Daten und um, Quellen gearbeitet von der Internationalen Energieagentur von EIA und vom Intergovernmental Panel on Climate Change. Alle Parameter und Gleichungen sind in einem 400-seitigen Benutzerhandbuch auf der Webseite von Climate Interactive einsehbar. Ähm, Enroads roads wurde anhand ähm, von äh, den Integrated Assessment Models, für GCAM, Image und so weiter, äh, unter Verwendung ihrer Shared-Social-Pathway-Szenarien kalibriert und getestet, sodass wir da Vertrauen reinhaben können. Das zeige ich auch noch mal gleich. Und es ist eben so, es ist völlig transparent, wenn eine Nutzerin oder ein Nutzer nicht einverstanden ist mit bestimmten Parameterannahmen, dann kann man in die Annahmen gehen und die eben verändern. Äh, hier ist zum Beispiel für das ähm, sogenannte SSP2-Szenario von 2000 bis zum Jahr 2100 an Emissionen, CO2-Emissionen pro Jahr gemessen, ähm, die unterschiedlichen ähm, Shards, äh, äh, äh, äh, Szenarien zum SSP2-Szenario 6045342619 und äh, das Baseline-Szenario. Hier sehen wir En-Roads und ähm, ich hätte es andersrum kommen sollen. Und ähm, jetzt warte ich noch auf die weitere Animation, aber äh, genau, richtig. Und hier sehen wir die... Wie die, anderen, wie die anderen Modelle diese unterschiedlichen Szenarien modellieren. Und was wir sehen, ist, dass die im Grunde genommen auch nicht übereinstimmend, hier sind die unterschiedlichen Modelle ähm, gezeigt, dass die auch nicht alle einstimmig sind mit äh, den Wegen hin zu, äh, bis zum Jahr 2100. Aber wir sehen auch, dass EnRoads ganz gut da in der Mitte liegt. Und das ist das, was Vertrauen in uns wecken sollte, dass En-ROADS äh, das, was wir da sehen, ganz gut anhand der großen Modelle ähm, nachvollziehen kann. Das ist ganz wichtig, dass En-ROADS kein Klimasimulationsmodell ist, das die großen Klima-, dreidimensionalen Klimamodelle der Klimaforschungsinstitute ersetzt, sondern die Idee ist, es ergänzt sie ähm, durch die Stärke, dass ein Szenario von En-ROADS äh, in unterhalb von einer Se in weniger als einer Sekunde läuft. Und äh, so sehen wir das. En-ROADS äh, wurde bisher von über 47.000 Menschen äh, seit der äh, Vorstellung im Dezember 2019 genutzt, in fast 70 Ländern dieser Welt. Und Sie sind heute auch Teil äh, dieser Gruppe. Ähm, En-ROADS ist frei verfügbar. Ähm, und über den Webbrowser zugänglich, eben transparent, Modellstruktur ist im Referenzhandbuch verfügbar, kalibriert, getestet, Annahmen können verändert werden, hoch aggregiert für schnelle Szenarioberechnungen und es ist wichtig, sind keine Punktprognosen. Wer nutzt es? In den USA gab es große, ähm, äh, große, groß angelegte äh, Sessions mit Politikern und Beamten im ähm, in, mit Senatoren, mit Repräsentanten im Repräsentantenhaus, Gouverneure, Landesgesetzgeber und so weiter, Regierungsvertreter weltweit, mehr als 700 Führungskräfte aus der Wirtschaft, ähm, inklusive auch ähm, nicht nur Nachhaltigkeitsbeauftragte, sondern eben auch auf der äh, Entscheiderebene, Dutzende von Führungskräften, Non-Profit, Think Tank und Stiftungssektor, hier John Sturman, wie er es beispielsweise in Peking im November 2019 präsentiert auf einer großen Bloomberg-Wirtschaftsforumsveranstaltung. Äh, Uh, John Kerry, Drew Jones hat es zu Anfang gesagt, hat ein intensives Briefing bekommen und sein, seine Zusammenfassung von Enroads war, Enrods is quite simply a climate crisis game changer for policy makers and people across the country. En-ROADS is the ultimate conversation starter. Und das ist die Idee. Man soll eingebettet in die guten wissenschaftlichen Erkenntnisse eine, ähm, Konversation führen, die eben wissenschaftlich basiert ist und nicht über Bauchgefühl stimuliert ist. hat ähm, von Hirschhausen habe ich es äh, vorstellen können, der auch äh, ganz begeistert ist und äh, war ja Initiative von Scientists for Future. So, jetzt aber rein in den Workshop. Kurz, ich will Sie kurz abholen, wo wir äh, eigentlich uns gerade befinden. Seit über 800.000 Jahren gab es keine Kohlendioxidkonzentration auf der Erde, die höher war als heute. Und mit über 400 ähm, Parts per Million. Ähm, woher kommt das? Nun, wenn wir sehen, woher kommen diese ganzen ähm, äh, Emissionen, dann ist, ist eben, sind die CO2-Emissionen ein großer Bestandteil der Treibhausgasemissionen. Und wenn wir sehen, woher die kommen, dann sehen wir hier, es ist Kohle, Öl, Gas, äh, veränderte Landnutzung, sonstige. Da ist unter anderem auch ähm, Zement aus der Bauindustrie dann mit dabei. Aber es gibt eben ähm, noch weitere Gase, das sind die CO2-Emissionen aus den Brennstoffen, was wir gerade gesehen haben, und der Flächennutzung. Dann haben wir aber noch Methan und N2O und F-Gase aus der landwirtschaftlichen Nutzung und so weiter. Das heißt, und Sie sehen, was alle, die gemeinsam haben, ist, dass sie alle immer mehr werden. Und das heißt, es wird immer mehr ausgestoßen. Und das geht einher mit einer äh, Temperaturerhöhung. Und wenn wir uns das über die letzten mehr als 50 Jahre anschauen, dann sehen wir, dass die Temperatur sich leicht erhöht hat, immer wieder, immer wieder und inzwischen haben wir es geschafft, was nicht, wir können nicht stolz darauf sein, aber wir haben die Temperatur um über 1 Grad Celsius schon erhöht und die Konsequenzen, die können wir sehen, da müssen wir nur rausgucken. Schnee in Texas, unglaublich, kalte Jahreszeit hier, zwei Tage später 18 Grad draußen. Wie kann sowas sein? Das hängt ähm, Jetzt, weil es eben so, so nah an uns ist und was wir gerade sehen, aber hinzu kommen äh, starke Regenfälle, Überschwemmungen, Überflutung, sehr starke Waldbrände und so weiter und so fort, dass wir das was wir da sehen. Unser Baseline-Szenario sagt, wenn wir so weitermachen wie bisher, dann werden wir die 1,5 Grad, also das Ziel das, ist das Ziel, das im Pariser Klimaschutzvertrag erwähnt ist, werden wir es vor Ende. Äh, oder ungefähr in zehn Jahren erreichen und äh, zur Hälfte des Jahr, äh, dieses Jahrhunderts die, äh, die, das 2 grad ziel durchschießen, hoch auf äh, bis zu 3,6. Das gilt es zu verhindern, weil wenn wir das wenn wir so weitermachen, dann wird äh, das arktische Meereis abschmelzen, äh, 50 Prozent der Insektenarten äh, verlieren 50 Prozent ihres Lebensraums, äh, Dürrezeiten äh, werden länger werden, Sommerliche Wald- und Flurbrände werden sich im äh, Mittelmeerraum nahezu verdoppeln im Vergleich zu heute und so weiter und so fort. Shanghai wird so aussehen, wenn wir so weitermachen, kommt äh, aufgrund des, äh, des Meeresspiegelanstieges, wird dieses, da wohnen Millionen von Menschen, werden, ähm, äh, werden, in, werden überflutet werden. Das heißt, diese äh, Länder sind nicht mehr, äh, diese Bereiche sind nicht mehr weil eben das Meerwasser in das Trinkwasser gekommen ist und es überhaupt überflutet ist, nicht mehr bewohnbar sein. Hier sehen wir New York City oder Manhattan, das bei äh, dreieinhalb Grad. Das heißt, da, wo heute die Wall Street ist, das wird so sein. London, so. Shanghai, so. Das gilt es zu verhindern. Das ist etwas, das ist kein Bild, wie wir unsere, unseren Kindern äh, die diese Welt hinterlassen wollen und unseren Enkelkindern, sondern ähm, auch weil es natürlich auch große wirtschaftliche Schäden einhergeht, ähm, die, äh, die, die, die, die einfach nicht zu, äh, da nicht zu vergessen sind. Jetzt geht es darum, eine hoffnungsvolle Zukunft zu schaffen. Und das machen wir mit Hilfe von en -ROADS. Sie haben es vielleicht schon gesehen. Es gibt insgesamt, äh, jetzt zeige ich mal den Simulator, ähm, hier auf der linken Seite und hier, man sieht auch, dass er ähm, sehr schnell läuft, wenn ich ihn jetzt hier ähm, betätige, auf der linken Seite sehen wir den Energiemix ähm, mit äh, Kohle, Öl und Gas, die fossilen Brennstoffe in Braun, rot und blau, darüber die erneuerbaren, in grün, darüber in pink Bioenergie, Kernkraft in hellblau und dann haben wir noch New Zero äh, Carbon, das sprechen wir gleich noch drüber. Ähm, das ist der Energiemix, den wir annehmen in dem Baseline-Szenario bis zum Jahr 2100, das führt, die, die Emissionen hier aus den fossilen Brennstoffen ergeben diese Treibhausgas Nettoemissionen bis zum Jahr 2100 und das nochmal als Erinnerung, das ist ein Weltmodell, ein globales Modell und das führt zu einer Erhöhung der Temperatur von 3,6 Grad. Jetzt habe ich hier unten in dem Simulationsmodell unterschiedliche Regler, die ich betätigen kann. Das sind insgesamt 18 Stück. Da geht es darum, dass ich hier bei Kohle, Öl, Erdgas, Bioenergie, Erneuerbare oder Kernkraft beispielsweise, die ähm, äh, ich kann das äh, verteu verteuern. Ich kann sozusagen eine Steuer drauflegen. Ähm, oder ich kann, äh, wenn ich es noch weiter nach rechts äh, schiebe, kann ich zum Beispiel auch den Energieträger subventionieren. Ich kann ihn attraktiver machen für den Markt. Und es ist ähm, wichtig zu wissen, dass, es ein, dass die Marktgesetze da berücksichtigt werden. Angebot und Nachfrage äh, bestimmen hier ähm, über den Preis äh, dann auch die, äh, die Nutzung davon. Genau, ich kann einen CO2, CO2-Preis einführen. Und ich kann äh, im Bereich Transport und Verkehr und Gebäude und Industrie die Energieeffizienz erhöhen. Beispielsweise im Transport und Verkehr würde es bedeuten, dass ich, die, ähm, äh, dass ich ähm, ähm, mehr ähm, Radwege baue, Investitionen in Radwege, dass öffentlicher Personennahverkehr ausgebaut wird oder Energieeffizienz von Gebäuden, dass sie eben entsprechend eingepackt werden, isoliert werden. Oder ich elektrifiziere in den beiden Bereichen, also mehr Teslas und mehr Renault Zoes und mehr VW ID3s und ähm, elektrische ähm, Wärmepumpen, zum Beispiel hier in, äh, für, in bei Gebäuden und Industrie. Dann kann ich ähm, natürliche Maßnahmen treffen, also ich kann äh, Entwaldung stoppen oder ich kann äh, Programme aufsetzen, dass mehr aufgeforstet wird. Ich kann mich um Methan und andere Treibhausgase kümmern äh, oder auch gegebenenfalls technologischen CO2-Abbau äh, betreiben. Wenn ich das sind sozusagen die Ideen, mit denen wir mit en spielen können. Ich möchte jetzt ganz gerne mit meiner nächsten Frage an Sie. Ähm, wir befinden ja uns alle in dieser Covid-Zeit und insofern freue ich mich, dass Sie äh, die Zeit finden konnten, heute neben diesen ganzen Dingen, die uns mit Covid beschäftigen, sich auch noch ums Klima äh, zu kümmern. Da gibt es ja ganz viele Veränderungen von Verhaltensweisen. Es gibt Strukturkonjunkturprogramme, die aufgesetzt sind. Wenn Sie sich umschauen und die Sachen beobachten, die da gerade stattfinden, von Politik angestoßen, von NGOs angestoßen, aber auch jeder Einzelne, welche Reaktionen auf diese Covid-19-Krise würden Sie denn Ihrer Meinung nach würden sich positiv auf das Klima auswirken? Schreiben Sie doch mal Ihre Antworten in den Chat. Welche Reaktionen auf die Covid-19-Krise würden Ihrer Meinung nach positive Auswirkungen auf das Klima haben? So, und dann ähm, würde ich doch einfach mal bitten, dass, ähm, genau, es gibt die ersten Antworten. Vielleicht könnte jemand. Genau, ich lese einfach mal ähm, ein paar vor, beziehungsweise genau. fast zusammen. Wir haben jetzt viel zum Fliegen, also immer weniger Fliegen, ähm, weniger Autoverkehr, auch Homeoffice haben wir ein paar Mal als Nennung, dass dann der Straßenverkehr natürlich weniger wird, ähm, Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, genau, ich glaube, das waren Super. schon, ja, also Flugverkehr ja. ist auf jeden Fall ähm, maßgeblich. Gut, gibt es noch weitere, wenn man an Strukturmaßnahmen denkt? Genau, dann ah, haben wir, dann wir noch ein Mehrverständnis der Öffentlichkeit, für sich selbst verstärkende Prozesse, mhm. CO2-Steuer, Massentierhaltung. Ah. Ja, genau, prima. Engel, das, also, das sind, sind schon die Programme sehr gute Vorschläge. Was sehen Sie noch? Genau, jetzt kommt ein paar mal noch ähm, ein paar Vorschläge Richtung Ernährung. Ja. Weniger Konsum, also sehr allgemeine, ähm, auch in die politische Richtung mit Konjunkturprogramme für Aufbau und erneuerbare Energien. Ja. Ähm, Genau, Regionalisierung in Bezug auf Tourismus und Wirtschaft allgemein. Genau, ich dann damit die schon mal von fossilen Energien. Ah, ja. Nochmal Richtung Lebensmittel, erhöhter Anteil von Bio-Lebensmitteln. Landwirtschaft regenerativer gestalten. Gut. Gewöhnung an Verzicht. Mhm. Genau, also auch etwas konsumkritischer, einige Kommentare. Jetzt haben wir hier noch ein interessanter Kontur, Konturprogramm mit Gebäudedämmungen, Austausch von Heizungen. Okay, super. Ich glaube, da haben wir ganz schön viel und äh, wir können damit sehr gut arbeiten. Ähm, dann würde ich sagen, vielen Dank, Frau Jetta. Ähm, Fangen wir doch einfach mal an, mit diesen Vorschlägen ähm, zu arbeiten. Es kam mal sehr viel also hin zu äh, öffentlicher Personennahverkehr, weniger Autoverkehr, weniger Fliegen, mehr im Homeoffice sein. Äh, das war der, der, der erste große Block, mit dem Sie ähm, angefangen haben. Und äh, ich würde sagen, das ist doch irgendwie ein... Ein Stellhebel, mit dem, wir, mit dem wir gut arbeiten können. Und wenn wir das übertragen, es geht ja immer darum, was sind die Ideen, die wir sehen, die, was wir beobachten und wie können wir das übertragen in Enro sozusagen. Wenn es darum geht, wenn wir weniger fliegen, mehr im Homeoffice sind, mehr Ausbau vom öffentlichen Personennahverkehr, dann geht es darum, dass wir die Energieeffizienz erhöhen. Und zwar im Transport- und Verkehrssektor. Und Ganz wichtig ist, En-ROADS ist keine, kein Anrufbeantworter, sondern es soll das Denken stimulieren. Und ähm, wir haben jetzt hier äh, eine Umfrage in, ähm, in GoToWebinar. Und ähm, da werde ich mal kurz mal schauen, ob ich die äh, starten kann. Wenn ich... Also, sie ist gleich soweit. Bevor ich sie aber starte, will ich sie kurz darauf hinführen. Also, wenn wir die Energieeffizienz im Transport- und Verkehrbereich erhöhen, was rechnen Sie? Was passiert dann? Und sie können die Antwort auch nochmal in den, in den Chat schreiben wenn die Fragen Fragen Fragenfeld. Was passiert hier an dieser Stelle, wenn wir da die Energieeffizienz erhöhen? Was passiert hier im Energiemix? Was wären dann die Auswirkungen auf die Nettoemissionen und was ist, der, was ist das, was Sie vermuten, mit, was passiert mit der Temperatur? Also da sehe ich auch schon die ersten, ähm, die ersten Kommentare. Also okay. wie definieren Sie Energieeffizienz? Also ich habe zum Beispiel ähm, kein, ich benutze nicht mehr das eigene Auto, sondern der öffentliche Personennahverkehr ist verbessert worden. Das heißt, ich kann äh, ich steige schneller um, äh, nehme den Bus oder ich nehme das Fahrrad, weil jetzt äh, nochmal ein großes äh, Paket aufgesetzt wurde zur, mh, äh, zur Aus, zum Ausbau der Radwege. Ähm, ich kann äh, ich habe ähm, Subventionsprogramme zum Kauf von Hybridfahrzeugen äh, zum Beispiel. Solche Sachen. Das ist ähm, Energieeffizienz im Transport in diesem, genau, also ich da komme jetzt gerade die erste Antwort. Weniger Öl, reduzierter Ölverbrauch. Reduzierte Emissionen äh, und äh, weniger Temperatur, ähm, genau, prima. Ähm, dann möchte ich jetzt mal gucken, wie das, ob das geht mit der, mit der Umfrage. Was wäre, wenn wir jetzt die Energieeffizienz in diesem Sektor stark erhöhen? Womit rechnen Sie? Was wird die Temperatur sein? Wir drehen nur an diesem einen Regler. Und jetzt habe ich die Umfrage gestartet. Ganz kurz an mein Team. Ja, wir sehen schon die Ergebnisse reinkommen. Ah, okay, da kommen ähm, Sie rein. Genau, prima. Ja, prima. Ja. Perfekt. Okay. Also es scheint Richtung ähm, 3,5 Grad Temperaturerhöhung ähm, eine Mehrheit zu stimmen von 41 Prozent. Gefolgt von den 3,2 Grad von 32 Prozent der Teilnehmer ausgewählt. Okay, also immerhin, ähm, also der Hauptteil, der große Teil, fast die Hälfte, sagen äh, nur um ein Zehntel Grad. Ähm, Dritte sagt, ähm, nee, es muss ein bisschen mehr sein. Dann schauen wir einfach mal, ähm, wie es Ich schließe jetzt die. Ähm, vielen Dank fürs Mitmachen dann gucken wir mal, was passiert, wenn wir die Energieeffizienz erhöhen. Ich schiebe jetzt diesen Regler hier rüber und ähm, no, höchstwahrscheinlich werden wir, ähm, und Enrols hat diese tolle Funktion, dass die letzte Änderung erneut wiedergegeben kann. Äh, das heißt, wir, was wir als erstes sehen, ist, dass insgesamt die Energienachfrage äh, stark sinkt. Und wenn wir uns jetzt anschauen, äh, welches äh, besonders stark zurückgeht, dann ist das natürlich, weil es Transport und Verkehr ist, ist es das Öl. Öl-Nachfrage zurück, weil ich einfach weniger davon ähm, brauche. Das heißt, vor allem ist es der rote Kasten, der dabei ähm, zurückgeht. Und was wir auch gesehen haben, ist, die Temperatur geht von 3,6 auf 3,5 runter. Und ähm, das heißt, die Hälfte fast hat schon einen sehr guten ähm, CO2-Kreislauf im Kopf und kann schon sehr gut mental simulieren. Wahrscheinlich. Äh, ich hoffe, dass schon viele schon Enroids ausprobiert haben und wissen, dass das ein Stellhebel ist, der nicht zum Ziel führt, aber der ausgesprochen wichtig ist, weil er die Temperatur schon mal um ein Zehntel Grad runterbringt. Und, dass wir uns hier gar nicht falsch verstehen, jedes Zehntel Grad zählt. So. Äh, der erste Punkt. Dann haben wir, ähm, dann haben wir einen zweiten, haben wir zur, mh, zur Ernährung, wir haben weniger Konsum, Konjunkturprogramme, zu erneuerbaren Energien. Äh, darauf möchte ich auch raus. Ähm, keine fossile äh, ähm, Brennstoffförderung mehr. Dann haben wir nochmal was Biolebensmittel, das geht hier mit einher mit der äh, Ernährung und Gebäude. Okay, gut, dann haben wir doch, nochmal haben als 2 steuer Also dann Könnten wir doch eigentlich jetzt sagen, wenn wir da die Energieeffizienz erhöhen, dann machen wir jetzt mal, fördern wir jetzt mal die erneuerbaren Energien. Wenn wir das machen, wir haben schon weniger, weniger Energieverbrauch im, äh, im Transportsektor, jetzt noch die erneuerbaren Energien. Ähm, selbe Frage wie vorher. Nachdenken, nachdenken, nachdenken. Was passiert mit meinem Energiemix, wenn ich die erneuerbaren Energien subventioniere? Und nicht erschrecken, der Teil hier ist relativ klein, 2021, weil es ein globales Modell ist. Deutschlandbezogen ist der Anteil schon größer, aber es ist ein globales Problem. Wir müssen es global angehen. Die Frage ist, was passiert mit dem Energiemix, wenn wir die erneuerbaren Energien jetzt stark weltweit subventionieren? So. Okay, was kommt da? Keine Förderung von fossilen, Rückgang von Umsätzen ähm, in vielen Branchen. Ah, Moment. Vielleicht habe ich nicht die letzten Sachen gesehen. Mir fehlt. Also gehen Sie es ruhig ein. Was passiert, wenn wir die Erneuerbaren fördern? Mhm. Gibt schon. Ja. Ein Rebound-Effekt, kommen wir gleich darauf zu sprechen. Was passiert mit dem Energiemix? Okay, Ausweitung der Erneuerbaren, mehr Erneuerbare, weniger Kohle, Gas, Öl, Temperaturen etwas geringer. Vielen Dank. Äh, Strom wird jetzt werden wir überlastet. Dann schauen wir uns mal an. Ähm, also ein Punkt war... Die Erneuerbaren werden ausgebaut. Mehr Erneuerbare, weniger Kohle, Gas und Öl. Das heißt, die Fossilen werden rausgedrängt. Ähm, dann schauen wir mal, was, ähm, was, ist, was dann hier passiert. Also wenn ich die Erneuerbaren stark fördere, dann, ähm, und ich spiele es noch mal, im Zeitraffer, dann sehen wir also hier ähm, die Energienachfrage Konsum, geht ein bisschen nach oben, gucken wir uns das mal gleich genauer an. Und in der Tat, dadurch, dass sich die Erneuerbaren, das ist ähm, Photovoltaik und Wind, der Teil wird größer und ich dränge damit die ähm, fossilen Brennstoffe weiter äh, zurück. Genau. Wenn ich das mache, wieder 0,1 Grad Celsius äh, unter die Temperatur, ein Zehntel Grad wieder. Wir sehen, und das ist eine sehr wichtige Einsicht für, für politische Entscheidungsträger, wenn sie sagen, ja, ja wir, müssen die, wir müssen die Erneuerbaren fördern. Es reicht nicht, das Fördern der Erneuerbaren reicht nicht, um die fossilen Brennstoffe rauszubringen. Das ist interessant, wenn wir uns anschauen, wie, die, wie die, wenn wir uns die Grenzkosten der Stromerzeugung anschauen. Wir sehen, dass die, das ist, Angelehnt an die, letzte, an die Studie von Lazar, die im letzten Jahr rauskam, wir sehen, dass die Grenzkosten für Wind und Solar sehr, sehr stark fallen. Es sind unglaublich stark gefallen in den letzten Jahren und sie werden durch diese Subventionen noch viel günstiger werden. Aber trotzdem werden die anderen Energiequellen ähm, äh, weiterhin immer noch benutzt. Da mag es ähm, regionale ähm, Motivationen dazu geben, dass man noch ein Kohlevorhaben hat, dass man noch aus dass man noch nutzen will und so weiter und so fort. Das war in der Vergangenheit so und wir gehen davon aus, dass es auch in Zukunft so sein wird. Aber selbst dieser sehr, sehr, dieser sehr starke, diese sehr starke Subventionierung der Erneuerbaren hat jetzt noch nicht dazu geführt, dass die fossilen Brennstoffe voll rausgedrängt werden. Da gab es jetzt noch ein paar weitere Ideen dazu. Eins ist die CO2-Steuer und das andere ist, dass es keine fossile Brennstoffförderung mehr gibt. Das können wir hiermit mal ausprobieren. Wir können in die Kohle reingehen und sagen, wir wollen, das ist ja das auch, was Deutschland sagt, keine weitere Infrastrukturinvestitionen mehr in die Kohle. Und da gibt es hier diesen Schalter, der sagt, den können wir jetzt umlegen und den können wir sagen, dass ab 2025 keine weitere Investitionen hier mehr stattfinden. Womit rechnen Sie und wie groß wird der Impact sein, wenn das weltweit geschehen würde? Da will ich jetzt auch noch mal hören, was Sie oder sehen, was Sie schreiben. Okay, eine, eine Idee, 0,5 Grad, ähm, nur, dann schauen wir mal. Also es ist ja ein großer Teil hier noch, schauen wir mal, was passiert. Also jetzt ähm, keine weitere Investition mehr nach 2025. Und was wir sehen ist, äh, es ist nochmal 0,4 Grad Celsius runtergegangen. Das ist ein ziemlich starker Rückgang. Ja, es ist der größte Rückgang, den wir bisher gesehen haben. Und was wir, was wirklich interessant ist, ist, dass selbst wenn wir nicht mehr weiter investieren in Kohle oder in Kohleinfrastruktur, wird natürlich, werden die Anlagen noch weiter genutzt. Und wenn ich das aber nicht will, sondern wenn ich sie schneller, wenn ich sie schneller zurückfahren will, die kann ich diese Kohlekraftwerke zum Beispiel schneller stilllegen. Also Hier sage, die sollen schneller Stillgelegt werden, sodass ich schneller aus der Kohle rauskomme. So, und da gibt es noch ein paar andere äh, Sachen darüber hinaus, aber das will ich jetzt nicht machen, weil wir weiterkommen wollen. Ähm, also, jetzt sind wir bei 3,1 Grad angekommen und wir haben gesehen, dass, die, äh, dass das ein großer Stellhebel ist aus der Kohle raus. Was wir allerdings auch gesehen haben, ist, ist dass wir nennen das den, äh, den Luftballon-Effekt, sozusagen, wenn ich den einen fossilen Brennstoff kleiner mache. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Luftballon hier in der Hand und Sie, der nicht groß aufgepustet ist, und sondern sehr so wabbelig in der Hand liegt und ich drücke ihn so langsam zu, dann wird ja die Luft da drin an der anderen Stelle wieder rausgepustet. Was dazu führt, also was wir sagen wollen, ist, dass an dieser Stelle dann ein anderer fossiler Brennstoffträger dann da in diese, in diese Stapfen eintritt. Ähm, was ich vergessen habe vorhin zu erwähnen, es gab ja ähm, diese Idee, dass es einen Rebound-Effekt gibt. Wenn ich ähm, da ganz kurz nochmal zurückkomme zu den erneuerbaren Energien und die erneuerbaren Energie sehr stark fördern, ich gucke mir jetzt ein neues Modell an, wir haben nichts anderes hier gemacht äh, und dann kann ich, kann ich hier sehen, dass, die, ähm, dass dieser Rebound-Effekt tatsächlich auch äh, vorhanden ist, jetzt hier nicht sehr stark, aber immerhin sozusagen Rebound-Effekt würde dann in Kraft treten, wenn, weil die Energie so günstig ist, dass dann ist es egal, ich lasse ähm, ich lasse die, äh, ich lasse das Fenster auf, obwohl ich heize, ich lasse die äh, Lampe brennen. Äh, das ist der Rebound-Effekt erster Ordnung, gibt es aber dann auch in höherer Ordnung, wenn ich sage, jetzt habe ich so viel Energie und Geld damit eingespart, weil die Erneuerbaren ja so günstig sind. Dafür kann ich dann beispielsweise das Wochenende nach Paris fliegen oder shoppen gehen. Das ist sozusagen dann das, was natürlich vermieden werden sollte, aber ähm, was, dann, was, was, was wir durchaus beobachten, da gibt es äh, viel Forschung dazu. Ein weiterer Stellhebel war der CO2-Preis. Und ähm, was, an was für einen CO2-Preis denken Sie? Was wollen Sie da gerne haben, äh, wenn, ich, ähm, mh, wenn Sie an einen CO2-Preis denken? Was, können wir, was hätten Sie gerne? Wird gemessen in Dollar pro Tonne. So, da kommt auch gleich der erste Kommentar von, ähm, äh, von 180 Euro pro Tonne, 100 Euro pro Tonne, 150 Euro pro Tonne. Ähm, genau, also da kann man ja mal mit spielen. Äh, und es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, äh, wie man den CO2-Preis einführt. Wir lassen es mal relativ ähm, Einfach, Wir fangen dieses Jahr an und äh, phasen ihn über zehn Jahre ähm, linear ein. Und wenn wir zum Beispiel mal mit 100 Euro pro Tonne anfangen, nur damit man es irgendwie eine Vorstellung hat, was es ungefähr bedeutet, 50 Euro pro Tonne sind ungefähr fünf, 14 Liter ähm, an, der, ähm, an der Zapfsäule, 15 Cent pro Liter an der, Zapf an der Zapfsäule, also jetzt sind es irgendwie 28 Cent. Ähm, Kohle ist schon fast draußen, das heißt Kohle kann, wird nicht mehr davon groß ähm, anbelangt. Aber die anderen beiden, Gas und Öl. So, und wenn wir das jetzt machen, dann geht das weiter zurück. Die Erneuerbaren werden sehr stark ausgebaut. 2,7. Wir sind schon jetzt noch mal weiter äh, runtergekommen. Ich kann auch noch mal das auf 180 erhöhen. Das war ja der erste Vorschlag, der kam. Noch mal ein Zehntel Grad. Jetzt können Sie sagen, oh, das ist aber relativ wenig und das liegt daran, weil wir schon andere Maßnahmen getroffen haben. Der CO2-Preis ist in der Tat, wenn ich mir das hier angucke, ein großer Stellhebel. Ups, das war falsch. Äh, in der Tat ein großer Stellhebel. Wenn ich hier 180 anfange und das ist ein CO2-Preis, der über alle CO2-Preise in Einländern jetzt nochmal draufkommt, dann... Ähm, Sehen wir, dass das hier ein, ein ziemlich großer Stellhebel ist mit 0,8 Grad Celsius. Aber weil wir hier schon andere Sachen gemacht haben, ähm, ist er, mh, ist, der, ist der Effekt jetzt hier in Relation zu dem, was wir vorher gesehen haben, äh, geringer. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass es, ähm, dass wir, ähm, was das eigentlich bedeutet, so ein hoher Preis. Und wir haben da, NOC hat da keine Antwort drauf. Aber wenn wir uns die Energiekosten angucken, Durchschnittlich, dann sehen wir, weil wir so einen hohen CO2-Preis haben, wir gehen sofort aus der Kohle raus, bedeutet das, dass die Energiekosten hoch sind. Und was wir hier nicht vergessen dürfen, ist, dass wir die Ärmsten der Armen auf der Welt nicht hinter uns lassen. Da muss es eine Diskussion geben, die, dazu, die darum herumgebaut ist, ähm, Entschuldigung, die darum herumgebaut ist, was wir denn da eigentlich machen können. Und da gibt es hier diesen Button mit äh, finanziellen Aspekten. Und wenn wir uns dann äh, beispielsweise angucken, wie die Einnahmen aus, diesen, ähm, aus dem CO2-Preis sind und wie viel wir Kosten für Subventionen haben, dann sehen wir, dass es äh, in der Tat hier noch ein Gap gibt. Das heißt, es muss, EnWords würde sich hier dazu anbieten, dazu in den Diskurs zu gehen, was können wir denn eigentlich machen, um die Ärmsten der Armen nicht äh, hinter uns zu lassen bei dieser Transformation. Aber gleichzeitig bedeutet das, wenn wir so stark die, ähm, wenn wir den Energiemix so stark verändern, jetzt ich jetzt zurück, wenn wir den Energiemix so stark verändern, dann ähm, habe ich einen sehr gute anderen sogenannten Co-Benefit und bei allen Klima Politiken und Aktionen, die wir uns überlegen, sind diese Co-Benefits eine sehr gute Idee, sich anzuschauen. Nämlich wir können hier die Luftverschmutzung in, äh, in PM2,5 darstellen. Diese Partikel, die in die Blutbahn eindringen und zu Asthma führen und äh, ganz vielen anderen Krankheiten. Die Luftverschmutzung würde sehr stark, sehr schnell zurückgehen. Hier in schwarz die Base Baseline-Szenario. Und weil wir so stark, schnell aus der Kohle rausgehen, diese Co-Benefits sind sehr häufig sehr viel schneller greifbar und wirksam als die Auswirkungen auf das Klima. Und äh, im Grunde genommen, und das ist ein weiterer Aspekt, wenn es um äh, Klimagerechtigkeit geht, viele dieser Kohlekraftwerke weltweit stehen in den Regionen, in denen die Ärmeren, der Armsten leben. Äh, die hätten sofort eine viel bessere äh, Luftqualität äh, um sich herum. Und das ist ja in diesem Fall auch zu, zu wünschen. So, 2,6 ähm, haben wir. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie denn sich die Treibhausgase-Emissionen zusammensetzen, dann sehen wir hier, dass wir schon äh, in schwarze, schwarze Sektor Energie CO2-Emissionen, das der schon sehr stark zurückgegangen ist, der ist gleich auf mit diesem blauen Band. Und das hellblaue Band sind äh, Methan-Emissionen. Methan, das in der Landwirtschaft. Äh, entsteht beispielsweise durch, ähm, durch Tierhaltung. Und wenn wir an dem Hebel drehen, war ja einer der Ideen auch, dass wir mehr äh, biologische Lebensmittel haben, äh, mehr pflanzenbasierte Nahrung, ähm, weniger Massentierhaltung. Dann würde das, äh, ich mache das jetzt mal auf der obersten Ebene, dazu führen, dass wir hier sehr stark reduzieren würden. Man kann das noch auf der unteren liegenden Ebenen noch ein bisschen detaillierter machen. Und wir sehen, dass das ein sehr starker Stellhebel ist, eben weil Methan so ein potentes Treibhausgas ist. So, 2,3. Ein Punkt war auch noch, dass, wir, dass die Gebäude saniert werden. Ein anderer, ein anderer Teil der, des Konjunkturpaketes das die Bundesregierung beispielsweise mit auf den Weg gebracht hat. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, äh, schauen Sie mal, wie viel Energienachfrage wir jetzt hier noch haben, die gesättigt wird über diese Erzeugung. Ein großer Teil über Erneuerbare. Wenn ich jetzt die Energieeffizienz erhöhe im Gebäude- und Industriesektor, dann bedeutet das, ich brauche gar nicht so viel. Das würde beispielsweise auch die Diskussion um die Windräder, die, vor die wir wenn viele Menschen Angst haben, dass, dass die so nahe kommen, relativ schnell eigentlich relativieren, weil wir letztendlich gar nicht so viele brauchen. Wenn, und das ist das Interessante, Energieeffizienz im Gebäudeindustriebereich kann sehr schnell umgesetzt werden im Vergleich zu einer Ersetzung der Fahrzeugflotte. Autos werden über einen langen Zeitraum gefahren und genutzt. Und wenn sie hier in Europa gefahren wurden, dann in, in Osteuropa und dann in Afrika weiter. Gebäude können sie sehr schnell. Und sehr effizient schon isolieren. So, 2,2. Jetzt können wir noch die Gebäude, die wir isoliert haben, noch mit Wärmepumpen auf, ausstatten. Das heißt, jetzt würde ich dann wieder die Nachfrage nach Elektrizität erhöhen. 2,1. Und jetzt ähm, Tesla effiziere und Renault soe ich und äh, VW I3er ich, die, I, Drehe, ich die, äh, den Straßenverkehr. Das heißt, es geht einher mit ruhigeren äh, Städten, äh, weil einfach elektrische Fahrzeuge fahren. Ich, Das kam auch vorhin noch, wenn ich mehr Bio-Lebensmittel habe, dann muss ich weniger Wald abholzen. Und ich kann vielleicht auch noch ein bisschen mehr aufholzen äh, und äh, mache diese Programme dazu und habe 1,9 Grad erreicht. Wir haben unser Ziel erreicht. Ihr Szenario 1,9 Grad. Sie können jetzt, bevor wir weitermachen, ganz kurz und durchatmen, möchte ich das kurz noch sagen. Sie können beispielsweise dieses Szenario, das wir jetzt gerade hier in lots ermöglicht, das ähm, Szenario teilen in den sozialen Netzwerken. Ich kopiere mal diesen Link äh, und schicke das mal an alle, damit Sie diesen, damit können Sie, wenn Sie darauf klicken, können Sie dieses äh, Szenario selber öffnen und daran äh, rumspielen und noch ein bisschen das, äh, ähm, noch ein bisschen besser äh, verstehen. Bevor wir aber jetzt weitermachen, müssen wir jetzt erstmal durchatmen. Das war ein ganz schöner Ritt. Innerhalb von einer guten halben Stunde von 3,6 auf 1,9 Grad bis zum Jahr 2100. Worum ich Sie jetzt bitten möchte, ist eine Dreiviertel-Minute drei innezuhalten und dieses Szenario anzugucken und sich zu überlegen, was ist denn an diesem Szenario wünschenswert? Was ist das, was ich an diesem Szenario so toll finde? Und warum, wie, wie sehe ich mich darin, Teil dieses Szenarios zu werden, es in die Realität umzusetzen? Ich schaue mal auf die Uhr und ähm, blende mich aus. Und ähm, schauen Sie sich das mal an und überlegen sich, was Sie da empfinden. Also, das war jetzt eine ähm, gute Dreiviertelminute. Geben Sie doch mal bitte in den, in den Chat ein, was Sie ähm, dabei empfinden, wenn Sie dieses Szenario sehen. Und ähm, Frau Jetta oder Frau Doppel, vielleicht können Sie etwas vorlesen. Genau, bis jetzt sind noch keine Antworten da, vielleicht ähm, können Sie noch kurz auf eine Frage eingehen, ähm, der ich, ich, achso, Teilnehmer ich, ich beschäftigt Mache mach ich gleich. Ähm, ja, Sie okay. uns kurz das? Mhm. Genau, wir haben jetzt zum einen mal Unsicherheit, ähm, ob 1,9 Grad reichen, um die Kurve zu kriegen. Für einiges scheint es aber auch machbar zu sein. Ähm, erreichbar mhm. sind einige Kommentare. mit mhm. den aktuellen Regierungsparteien völlig unrealistisch. Ähm, hat auch auf die psychischen und sozialen Herausforderungen damit hingewiesen. Ähm, mhm. Genau, auch Freude, wenn man es schafft, auf die unter zwei Grad. Ja. Genau, dass es theoretisch toll klingt, ähm, aber praktisch einfach die gesamte Menschheit mitmachen muss. Mhm. Machbar aus deutscher Sicht. Genau, mach mal das Bewusstsein, dass man viele Stellhebel betätigen muss. Genau, noch ein sehr guter Punkt ist auch Zweifel, ob es realisierbar ist, ob äh, politische Systeme stabil bleiben, also welchen Einfluss das sozial hat oder halt in unseren mhm. globalen Strukturen. Mhm. Ja, also es gibt ein paar Kommentare, wenn ich hier auch durchschaue. Ähm, weniger Tierhaltung wäre super, genau, äh, weil es nämlich den Effekt hat auf das Tierwohl. Ähm, äh, ein Teilnehmer schreibt, eine klare Idee, wie es tatsächlich gehen könnte. Mhm. Ähm, Schönes wichtiges Ziel, schwierig, viele Stellhebel, ähm, viele Stellhebel, ja. Und was sehe ich da? Noch ein guter Punkt: äh, Wir haben zwei Faktoren noch nicht berücksichtigt: Wirtschafts Wirtschaftswachstum und Bevölkerungswachstum. Genau, das können wir uns auch, also, das kann man auch noch machen, wenn wir sagen, wir, äh, wenn es zum Beispiel solche Effekte gibt aus der ähm, aus der äh, aus der Circular Economy, wenn wir zum Beispiel mehr recyceln, dann würde das bedeuten, dass wir ähm, hier dass wir es weniger wirtschaftliche Aktivitäten gäbe, dann würde das zum Beispiel hier auch noch einen, einen Effekt sein ähm, und ähm, die Bevölkerung, wenn wir sagen, dass das Wachstum das Wachstum der Bevölkerung geht zurück, also das heißt hier ist als als, ähm, als Basisszenario bestand wird das UN-Medium-Fertility-Szenario angenommen, äh, womit wir bei ungefähr 11 Milliarden Menschen sind. Und man kann natürlich sagen, es können dann zum Beispiel auch weniger sein, nur 10,5. Genau, richtig. Und man kann sich dann auch anschauen, warum das sozusagen so ist, dass es... Ähm, ähm, dass, dass der, wie groß der Einfluss ist, wenn man sich beispielsweise noch die Kaya-Identität anschaut. Aber das würde jetzt an dieser Stelle zu weit führen. Aber sozusagen, ähm, genau, es gibt eine gesellschaftliche Transformation, wie ein äh, Teilnehmer schreibt, äh, eine schöne neue, es könnte eine schönere Welt sein, mit anderen Werten. Das ist ein äh, Punkt, den möchte ich eigentlich jetzt mal aufgreifen, weil es sozusagen das ist, was ich doch auch sehr viel höre, ähm, eine Teilnehmerin schreibt auch ein schönes, äh, wichtiges Ziel. Größte Teil der Menschheit macht schon mit. Das ist doch auch ein, ein positiver Aspekt. Und das ist auch das, was ich mit transportieren möchte. Ähm, eine Teilnehmerin bei einem Workshop hat mal gesagt, es war eine ältere Dame, die kam danach auf mich zu, die äh, sehr bedacht war, was, wie es ihren Enkelkindern mal gehen wird. Die sagte, normalerweise, wenn ich auf diese Veranstaltung zum Klimawandel gehe, dann ist alles immer ganz düster und grausam und ich gehe danach nach Hause und denke, um Gottes Willen, vielen Dank, dass Sie mir das gezeigt haben, weil was, ich, was Sie mir gerade mit auf den Weg gegeben haben, ist erstens, dass die Luft viel sauberer ist. Es ist viel grüner draußen, es gibt viel mehr Bäume, das ist viel beruhigender, es gibt weniger, vielleicht andere Werte, dass Konsum nicht so wichtig ist. Die nächste Handtasche, das nächste iPhone oder das nächste Smartphone ist einfach nicht so wichtig. Ich brauche nicht das Neueste, sondern ich kann auch mit dem leben, was ein bisschen älter ist. Sozusagen, dass es da weniger Druck gibt, dass ich nicht in diesem Hamsterrad sein muss. Es ist in den Städten viel ruhiger. Die Luft in den Gebäuden ist viel besser, weil es nicht diese heizungsluft, diese trockene Heizungsluft im Winter beispielsweise ist. Ich bewege mich besser mit dem Fahrrad. Denken Sie an die sogenannten Co-Benefits. Ähm, Multisolving ist das, wie wir das bei Climate Interactive nehmen. Und vielleicht könnte äh Andreas, vielleicht könntest du den Link zu äh, Multisolving mal in den Chat ähm, äh, noch rein, reinschreiben. reinschreiben. Ähm, also wir bewegen uns gesünder, weil wir uns mehr bewegen. Ähm, wir ernähren uns gesünder, mehr pflanzenbasiert. Äh, das Tierwohl ähm, ist auf eine, auf eine hö höhere Ebene ähm, gestellt und im Grunde genommen hiermit werden, das ist ein weiteres Multisolving, es werden lokal Jobs ge äh, geschaffen. Es wird nicht Militär entsandt, um ähm, fossile Brennstoff-Supply ähm, äh, Chains zu sichern, sondern es wird, werden lokale Jobs äh, gewinnen, die nämlich die Gebäude isolieren und äh, die Photovoltaikanlagen in den äh, Gebäuden äh, installieren und so weiter. Also ganz viele Komponenten, die dabei eine Rolle spielen und ähm, ein anderer Teilnehmer sagte, das ist im Grunde genommen die Welt, wie ich sie für mich, sagte diese ältere Dame auch, wie ich sie mir für meine Enkelkinder vorstelle. Jetzt ist die Frage natürlich, ja, wie ähm, kriegen wir das eigentlich hin? Hier ist nochmal mal der, äh, der Hinweis auf äh, das Multi-Solving-Projekt. Äh, ähm, äh, genau, da ist auch der, äh, der Link dann ähm, dazu da. Ähm, immer diese multiplen Lösungen im Blick zu haben, wie könnte die Umsetzung dieser Vorgaben benachteiligten Gemeinschaften schaden. Ähm und ähm, genau, wo stehen wir? Wir haben die Lösung, nichts von dem an den Stellhebel, an dem wir gerade gedreht haben, ist irgendwie in einer, irgendeiner Art und Weise noch in entfernter Zukunft, sondern es ist alles da. Wir wissen, was wir machen müssen. Wir müssen es nur auf weltweiter, globaler Ebene durchführen. Und wie Drew Jones am Anfang sagte, Je mehr Leute diesen Simulator benutzen, desto mehr wird das Verständnis dazu äh, geschaffen, desto mehr wird vielleicht, das ist die Hoffnung, dann auch gemacht. Solarenergie und Windkraft werden weiter ausgebaut, wenn jede Minute werden sie günstiger ähm, und zwar ähm, weltweit. Unternehmen investieren in saubere Technologien. Es gibt ambitionierte Unternehmen: Microsoft, SAP, ähm, GM jetzt mit einer großen Ankündigung. Aus den, ähm, aus den Verbrennern auszusteigen. Jaguar nachgezogen, äh, die Deutschen auch, ein bisschen hinterher, aber auch angekündigt. Länder und Regionen machen zusätzliche Anstrengungen. Während der ähm, Präsidentschaft unter US-Präsident ähm, Trump haben viele Staaten in den USA gesagt, dass sie das noch ernst nehmen, dass sie noch mit dabei sind. Baden-Württemberg äh, hat seine eigene Agenda, wie Herr Wähler ja auch schon sagte, und sagt, dass wir hier stark vorangehen. Ähm, Microsoft hat sich verpflichtet, bis 2030 eine negative CO2-Bilanz -CO2 ähm, äh, zu erreichen, also mehr CO2 zu entnehmen, als sie äh, emittieren. 260 der weltweit größten Unternehmen haben sich dazu verpflichtet, bis 2050 100 Prozent Strom als Erneuerbaren zu nutzen. H&M hat zugesagt, die Energieeffizienz des Unternehmens bis 2030 zu verdoppeln. Es gibt Anstrengungen. Wir müssen natürlich danach schauen, oder es muss danach geschaut werden, hier aus wissenschaftlicher Sicht ähm, andere aus Aktivistensicht machen die das auch und äh, das muss natürlich dann gecheckt werden. CO2-Preise werden eingeführt ähm, äh, und eben es muss aber auch weiterhin eine, eine, dieses, diese Bewegung von unten kommen und mit Fridays for Future sehen wir, dass das passiert und es sind ganz wichtige Bewegungen, die die mehr Druck ausübt. Und das ist ähm, ganz großartig, als im September 2019 über sieben Millionen Menschen in 185 Ländern auf der Straße waren und dafür äh, sich engagiert haben. Die Frage, die dabei bleibt, was können Sie tun? Und das ist etwas, womit wir Sie dann auch loslassen wollen. Äh, ich weiß, wir sind schon leicht über der Zeit. Loslassen wollen in, das, in Ihre Überlegungen. Ähm, Sie können sich überlegen, hier bin ich. Und Herr Wähler hat es ja auch gesagt. Ja, ich als Individuum, was kann ich da, was kann ich denn schon machen? Ich kann lernen, ich kann äh, das Auto stehen lassen und ähm, äh, mit anderen drüber ins Gespräch gehen. Ich kann ähm, mehr recyceln, mehr äh, Sachen länger nutzen. Ich kann ähm, mich bilden und das dann weitergeben. Ich kann mich in meinem sozialen Netzwerk engagieren, auf, ähm, in meiner Organisation, in der ich tätig bin. Ich kann ähm, engagieren mich in der Politik und zu sagen, ich will, dass die Dinge anders sind und ich will jetzt hier, auf, ich will das entsprechend umsetzen. Und ich kann natürlich auch äh, symbolisch und kulturell ähm, tätig sein und ähm, hier die Dinge anstoßen und, äh, und letztendlich äh, verändern. Was sind die nächsten Schritte in unserem Projekt? Ähm, das möchte ich Ihnen auch noch kurz äh, mitgeben. Ups, der das... Kern dieses Projekts, der android simulator ist ähm, übersetzt. Innerhalb der nächsten Monate wird, äh, wenn Sie tiefer reingehen, wird auch noch mehr davon übersetzt. sie sind auch noch weitere englischsprachige Texte. Ähm, diese anderen Texte, werden, die jetzt noch englischsprachig sind, werden auch noch übersetzt. Es werden alle Handbücher, alle Folien werden äh, übersetzt und online zur Verfügung gestellt zu dem Workshop, das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Zu der Climate Action Simulation, das ist das Rollenspiel um Endorts herum, das unglaublich viel Spaß macht und äh, wo, wo dann die Teilnehmerinnen und Teilnehmern in die Rolle eintreten von, ähm, von Delegierten bei dem, beispielsweise bei dem äh, Climate Action Summit, ähm, der jetzt ähm, stattfindet. Es gibt für Schülerinnen und Schüler und Studentinnen und Studenten ähm, kleine Aufgabenblätter und das Ganze wird auf Webseiten, Webseiten frei zugänglich gemacht werden. Einmal über die Nachhaltigkeitsseite des, der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Baden-Württemberg, so wie jetzt auch schon das World Climate Rollenspiel hier über das BN, die BNE-Seite oder jetzt in Zukunft dann auch die neue Nachhaltigkeitsseite zugänglich ist. Und halt auch über die, die Webseite von Climate Interactive, so sodass sie dann alles in den nächsten Monaten nutzen können, um damit ähm, selber zu arbeiten. Ähm, ich sage an dieser Stelle vielen Dank. Ähm, Sie haben gehört, ich, hatte, ich habe im Hintergrund äh, Verstärkungen gehabt. Ähm, Theresa Jetter, ähm, Britta Doppel, meine äh, Mitarbeiterinnen auf diesem Projekt an der ESB Business School und ähm, mein Kollege Professor Andreas Krössler von der Universität Stuttgart, der auch En-ROADS Ambassador ist. und ähm, ich möchte Ihnen das kurz zeigen, dass Sie auch jetzt schon auf den Seiten von Climate Interactive natürlich alles ähm, sich anschauen können. Äh, climateinteractive.org, das packe ich nochmal in den Chat ähm, an alle. Ähm, und wenn Sie hier drauf gehen, dann sehen Sie auch, dass es ähm, das sogenannte ähm, das sogenannte ähm, Ambassador-Programm gibt. Wenn Sie Enroads nutzen wollen, dann lege ich Ihnen ans Herz, Enroads äh, gut zu verstehen. Es gibt viele Teile innerhalb von Enroads, die ähm, komplex sind und es, wenn man einen Workshop hält oder das Spiel hält, dann sollte man gut verstehen, was denn da eigentlich passiert. Äh, und man muss verstehen, an welchen, wo man gucken muss, um das eine oder andere zu, ähm, äh, zu äh, zu verstehen. Das sind unsere Ambassador, die wir haben, die ein Trainingsprogramm durchlaufen haben. Ähm, auch das ist ähm, online erhältlich, äh, online zugänglich und ähm, kostenfrei über Webinare, Workshops äh, und ähm, dass man äh, angestoßen wird, dass man da nicht alleine durchgeht, sondern ähm, dass man hier einen, einen Trainingsplan hat. Ich habe beispielsweise Studenten bei mir ähm, an der Hochschule in Reutlingen, die auf diesem Weg sind oder noch äh, oder schon waren. Die sind schon das und haben sich in der Gruppe zusammengetan, die ich dann beispielsweise dann auf diesem Weg auch gecoacht habe. So, an dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich. Ähm, Andreas, äh, äh, Frau Jetter und Frau Doppel, vielleicht wollen Sie auch noch kurz dazukommen. Herr Wehle, wenn Sie noch da sind, können Sie auch noch mal kurz Ihre Ka Kamera anmachen. Und wir sagen noch mal herzlichen Dank an alle. Ähm, ich bin noch äh, einen Moment hier, falls es noch Fragen gibt, ähm, können wir gerne noch ein paar Minuten sprechen und wir können jetzt einfach vielen Dank sagen und Tschüss und vielen Dank äh, an Sie und an dich äh, für die gute Unterstützung während dieses Webinars. Dankeschön.